Meine Damen und Herren, willkommen bei JagdpackTV. TV. Ja, heute äh, Spezial. Ist, also wirklich, eigentlich ist das wirklich ein Spezial, Leute, weil heute machen wir einen Multistream mit Andy Sekuya. Oh, oh na, äh, ich hab die... äh, äh, Hallo. Guten Tag. Ha hallo. Mach hallo. Äh, hallo. Hallo, hallo, hallo, Esel? Also, ich würde gerne den Granny Simulator halt jetzt zocken, ne? Alles klar. Weil letztes Mal hat er ja nicht so, hat das ja nicht alles so funktioniert. Und äh, ich musste ihn jetzt einfach mal zocken. <lacht> <lacht> Dass sie so einen Headshot am anfang bekommen, finde ich sehr gut. Oma! <lacht> Oma, ich gehe einfach rauchen! Ja, mein Kleiner, ich weiß aber nicht, ob du überhaupt so schon rauchen darfst, ja? Mama, ja. Mama hat ja gesagt. Sie hat immer ja gesagt, weil sie das Essen für Papa gemacht hat und den Bierkasten hochgetragen hat. Meinte sie, ja, mach mal, Junge. Das war aber schon immer so. Deine Eltern waren halt nicht die Besten mit dir. Nee. Ich, ich muss Pipi auf die Blumen machen. So. Ah, äh. Na? Du alle Fuck. Oh, <lacht> was, das? Was, das was hab ich? Na, Oma, deine scheiß Bombusstücke draußen da, die Fackelscheiße! scheiße. So. Was haben wir denn hier? Oh, Oma. Das wird dir gefallen. Das wird dir gefallen. <lacht> Geburtstag 999 könnt den Prime. Auf geht's, ab geht's Opa. Weib mir vom Hals, ja ja ja Die Oma muss, Oma. die Oma muss da denjenigen ja ja ja Ich liebe dich doch. Opa, oh, oh, oh, oh, oh, was wirfst du denn auf meinen Köpf hier drauf? Das war ja ja. Sag so, mal, warum kannst du das so gut werfen? Weil ich früher Quarterback im Footballmannschaft war. Ja, ja. Ist das, sind das die Dicken, die immer so viel aushalten, Oma? Oh. Äh. äh. Ah. Ah. Nein, steh auf. Steh auf. Äh, äh. Körbappen! Aaaaaah! Pass Oma? Oma, ich hab Angst alleine! Babyfußball. Schnell weg. <lacht> <lacht> Oma, ich komme jetzt oben aus dem Zimmer raus, ja? Und du lässt mich bitte durch <lacht> ins Badezimmer, ja? Und war ich noch nicht mein kleiner... Au! <lacht> so, kleiner. Du, kleiner Geiter da unten. Gib mir was zu essen. Und so ich das mit Opa der das ah, ah, ah, ah, ah, Augen, Oma. Aua, ah, ah. Oh, geht schon wieder! Tschöööö! Oder was Falsches gegessen! Ich schaff das! Nein, ich Nein! Nein! Schau mal rein. Oh! Opa! Warum wirfst du Sachen auf mich drauf? Oh mein Gott! Äh, äh, oh mein Gott, du bist doch bescheuert! Komm her, du kleiner Scheiter! Geh weg! Nein! Weiß schon, warum deine Mama, die ich als Chucky die Mörderpuppe verkaufen wollte. Aber ich bin da viel schöner. hier gibt alles einen Sinn. Ready one? No! Oh mein Gott! Da habe ich dir kleine Hosentalter gezeigt. Und genau deswegen bin ich die Super-Oma. Jo und nicht anders. Uh, uh, uh, Cookies. Oma? Ja. Wenn mal Halloween ist, darf ich dann Quake spielen? Äh, ja, ist okay. Äh, sorry für meine Stimme, aber wenn ich besoffen bin, dann ja, ist das immer ein bisschen anders. Oh, oh, ich bin auf die Fresse geflogen, Kind. Ah, oh, da ist er ja gleich, der Rotzbänger, ja. Guck mal, was gibt's heute zu essen? Äh, Hackbraten aus Kind. Ah! Du redst scheiße. Zum Glück triffst du nichts, wie bei Fortnite, Anna. Für Fortnite! Oma! Oh, oh, oh, oh mein... mein Gott! Oh. oh ja, die Kekse! Oh mein Gott, die Kekse! Keks ah! <laughs> die Kekse! Oma! Oma! Ich, ich hab so deine Flasche gefunden! War. Ja! Der Ofen! Oma, die Gegse! No! Oh mein Kopf! Kleider. Scheiße. Ah. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Omi! Nein! No! Oma! Oma macht wieder Yoga. Kennst du One Granny One Cup? Am Arsch. Oh, Oma? Nein. Ich kann nur noch mal. Ein... Ah! Nein! Gnade! Oh mein Gott! Nein! Ich Oma, hab Pipi die, die Flasche gemacht! Willst du mal riechen! Ja! Wieso oh, brennt hier alles auf einmal? Der Ofen? Oh, scheiße, der Ofen! Oh Gott! What the fuck? Oh. Krass, man kann die ganze Bude abfackeln. Stimmt. Oh Gott. Ich hab mehr äh. erwartet, Stefan. Ja, tut mir leid, ich will halt sowas nicht.